Haben Sie sich auch schon mal überlegt, was ein Aktienindex und eine Pralinenschachtel gemeinsam haben? Sie können zwar zwischen verschiedenen Pralinenschachteln auswählen, aber jede Schachtel kommt mit einer bestimmten Auswahl von Pralinen. Es ist dasselbe bei einem Aktienindex. Sie können zwar zwischen verschiedenen Aktienindexes auswählen, aber jeder Index kommt mit einer bestimmten Auswahl von Aktien. Was ist aber, wenn Sie zum Beispiel weiße Schokolade gar nicht mögen? Bei einer Schachtel haben Sie keine Wahl. Die Schweizer Schokolatiers haben sich daher etwas Besonderes ausgedacht. Sie können nämlich die Pralinen auswählen, die in die Schachtel gehen. Sie wählen vielleicht zwei schwarze Pralinen, vielleicht zwei mit Nützen und eine mit Karamell. Auf jeden Fall haben Sie eine Pralinenschachtel nur mit denjenigen Pralinen, die Sie auch mögen. Die Obermat-Aktiensuche lässt Sie dasselbe mit Aktien tun. Sie wären vielleicht zwei Value-Aktien, zwei Wachstumsaktien und eine Aktie, die wirklich sicher finanziert ist. Auf jeden Fall erhalten Sie nur diejenigen Aktien, die Sie auch wollen. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter als die Schweizer Chocolatiers. Wir bringen die Aktien in eine Reihenfolge von 0 bis 100, sodass Sie ganz einfach die Spreu vom Weizen trennen können. Und am Schluss eine Box mit Aktien haben, die Sie auch wollen. Ob Sie nun ein erfahrener Investor sind, der einfach neue Aktientipps sucht, oder ob Sie neu mit Aktienanlagen beginnen, wir können Ihnen helfen, diejenigen Aktien zu finden, die Sie auch wollen. So, jetzt ist es aber Zeit, selbst eine Geschmacksprobe zu machen und mit der Aktiensuche zu experimentieren. Sie finden sie bei Obermat. Com. Viel Erfolg!